Hallo, Jungen. In einem, in einem anderen Video habe ich euch gezeigt, wie ich äh, den Logicus Simulator mit äh, in einem neuen Windows 10 Rechner äh, zum Laufen gebracht habe. Äh, wenn ihr es nicht gesehen habt, dann sucht ihr es bitte. Und schaut euch dieses Video an. Heute will ich euch das erste Experiment, wie wir das erste Experiment des Handbuches, des Logikus mit unserem Simulator äh, äh, machen können. Äh, einverstanden? So, aber das Erste, was ich euch zeigen will, ist eine fantastische Seite. Für, für den Logikus. Das ist logikus.info. Das ist äh, eine sehr schöne Seite. Ich habe viel gelernt von dieser Seite und äh, schaut euch alles an. Aber ich will mich auf den Simulator beschränken. Jetzt einverstanden. Hier haben wir einen Moment. Ja, hier haben wir äh, am Menü den Simulator äh, von Franz Dimbeck. Es gibt mehrere, aber für mich dieses ist das Beste, weil er auf einer ähm, sehr realistische Weise den Logikus äh, simuliert. Die anderen simulieren die Logik, aber nicht... Äh, das reale Feeling von, von den Kabeln zu, zu stöpseln und dass die Lichter aufgehen wie in einem echten Logikus. Ja, so Hier ha habt ihr eine, auch ein Simulator-Demo-Video, ihr könnt es herunterladen. Dann haben wir die Windows-Portierung des Universal Amiga Emulator, weil der Logikus Simulator nur auf äh, einen Amiga-Computer äh, läuft. Es ist nicht äh, für den äh, Windows-Computer gemacht worden, sondern nur für den Amiga. Deswegen brauchen wir einen Emulator auf unseren Windows-Rechner, und hier äh, könnt ihr euch den Simulator herunterladen, inklusive Quellcode in Modulat 2. So, wenn ihr Modulat 2 kennt und programmieren könnt, ihr könntet diesen, äh, mit diesem Quellcode den äh, Simulator äh, ändern und äh, neue... Neue Sachen programmieren oder was wir wollen. Das ist eine Sache, die ich machen will. Aber es muss ich Modula 2. Äh, ich kann, ich habe niemals mit Modula 2 programmiert. Aber es scheint sehr interessant zu sein. Hier habt ihr die Anleitung zum Logico Simulator, Dann äh, die Handbücher. Das ist äh, sehr schön, dass man hier auch die... Handbücher, des Logikus und des Ergänzungsset äh, herunterladen könnt. Und äh, hier sind ein paar andere Simulators. Aber äh, wie ich gesagt habe, ich finde dieser von Franz Dimbeck für den Amiga ist das beste Simulator, das je geschrieben worden ist. Es ist, hat schon etwa 30 Jahre der Nubikus hat schon einen halben Jahrhundert, aber dennoch, der Simulator er hat schon äh, viele Jahre, weil er, deswegen war er für den Amiga geschrieben worden. Der Amiga war Ende 80er Jahren, ähm, Anfang 90er Jahren, hat er, ähm, war er viel verkauft worden. So, und jetzt, was ich machen will, will ich euch das Experiment Nummer 1 hier im, im Handbuch, hier, äh, hier ist die Verkabelung und hier ist, wie es im Handbuch beschrieben ist. Einverstanden? Und jetzt werde ich euch zeigen, wie das, äh, dass es, das nächste Experiment, das man, das werde ich in einem anderen Video zeigen. So, und jetzt werde ich äh, im Amiga Forever äh, Emulator zeigen. Ich werde hier schnell gehen, weil ich das ja schon, ja schon gezeigt habe. Das ist nicht leicht diesen, diesen Emulator, äh, dass er den Simula Logikus Simulator zum Laufen gebracht werden kann, aber in, an, in den anderen Video habe ich das schon gezeigt. Okay, jetzt ja. laufen wir den Logikus. Das habe ich auch gezeigt. Man soll all, ähm, alle Dateien äh, zeigen damit auch der Logikus hier zum Sehen gebracht wird. Und diesen, mm, mm, sollen wir, wir sollen es doppelklicken. Double, double Dann OK. Command Arguments. OK. Und hier haben wir schon den, den Simulator. OK. Und. Ähm, der Autor dieses Simulators hat auch äh, manche Beispiele schon äh, gespeichert. Und jetzt wollen wir, den hier ist der Test 1, das ist das Experiment Nummer 1 des Handbuches. Das ist schon äh, äh, gespeichert in diesem in in, dies, in, dies, ähm, in dieser Datei, Test 1. Dann werde ich hier klicken Und hier haben wir schon das Programm gestöpselt. Okay, was ich euch oh, rate, ist immer das analytisch an. Ähm, weil wir hier besser sehen, wie das Programm funktioniert, auch wenn ihr ja die die Logikus Hardware. Ich habe sogar zwei Logicus Hardware, aber es ist äh, schön auch mit dem Simulator zu spielen, weil es uns ähm, zeigt viel sehr in schöner Weise zeigt, wie die Schaltung funktioniert, was mit der Hardware nicht möglich ist. So um Programme zu probieren, und es ist, auch, wenn wir den echten Logikus haben, der Simulator ist schon eine gute Sache. Und wenn wir den echten Logikus nicht haben, noch nicht haben, weil das war ja vor einem halben Jahrhundert, dass wir mit diesem Logikus gespielt haben, dann haben wir, ich hatte nicht, ich habe ich werde euch einen Tag auch Video mit dem echten Logikus äh, zeigen, wie, wie man da die, die Experimente und, und wie man den echten Logikus programmiert. Aber also ich habe es nachher, ja, vor einem, einigen Monaten, in, in, in den eBay. In eBay könnt ihr äh, auch den, den echten Logikus. Äh, manchmal gibt es könnt ihr jetzt vor nicht viel geld äh, kaufen so äh, jetzt äh, hier das erste experiment ist, ist um zu lernen wie wie der umschalter wie die umschalter funktionieren hier sieht er wie in diesem kabel diesen umschalter das von 6 12 verschiedenen löcher besteht von einer linken Seite und einer rechten Seite. Und hier unter dem Logikus sind diese Drahtbrücken. Es sind nicht Drahtbrücken, es sind eine Metall, ein Metallstück, der, wenn wir den Schalter nach oben, hier sieht man es im Simulator, geht die Brücke nach oben und die zwei äh, brennt das Licht. Das, das Lämpchen L2. Und wenn wir den Schalter auf der X-Stellung, dann brennt die 3. Ja, und hier sieht man, wo Spannung äh, in den Leitungen ist. Jetzt hier ist keine Leitung, weil hier keine Brücke von der linken Seite zur rechten, von A zu B, äh, fließt, kann kein Strom fließen. Und hier, der Strom fließt hier vom der unteren Seite des Schalters. Da, also hier sieht man, wie es als, als ein Umschalter funktioniert, äh, weil wir äh, nicht ein, ein Licht nur ein oder aus äh, machen, sondern wir schalten ein Lämpchen zum anderen. Seht ihr? Oh, das ist fantastisch. Und das ist nur das erste Experiment. Und wir sehen, dass in der I-Stellung hier der Strom fließt zum Lämpchen. Und deswegen brennt hier A in dieser Stellung das Lämpchen L2. Jetzt, äh, ich, äh, ich will euch einen anderen... Äh, Variante, äh, damit ihr ein bisschen auch, auch äh, wie wohl, will ich sagen, dass ihr praktiziert, ja, mit dem Logikus. Jetzt äh, macht ihr, dass das Lämpchen L3 auf der I-Stellung äh, brennt und das Lämpchen L2, wenn es auf der äh, X-Stellung, äh, der, der Schiebeschalter auf der X-Stellung ist. Dann, was kann ich machen? Erst will ich diese, äh, seht die Schere? Hier können wir äh, entfernen, den Kabel entfernen. Und jetzt der L2. Jetzt brennt kein Licht, weil ja kein Kabel zu den zu den äh, Lämpchen geht. Und jetzt will ich, das in der Stellung I, das ist die obere Stellung, das, das Lämpchen L3 brennt. So. Jetzt ist es auf der Stellung, deswegen brennt es. Jetzt funktioniert es ist als ein ganz normaler Schalter, wie in unserem Hause wenn wir das, äh, die Lampe einschalten oder ausschalten, ja. Wir schalten nur eine, ein Lämpchen und wenn auf der X-Stellung, dann brennt kein Lämpchen. Und jetzt werde ich äh, den normalen Schalter äh, werde ich es auch mit der unteren Seite zu einem Umsch Umschalter machen. Jetzt bringe ich ein Kabel zu L2 und schon haben wir den Umschalter. Nein. Man muss aufpassen, dass es wirklich Kontakt macht. Jetzt haben wir richtigen Kontakt. Ich bin auf der X-Stellung des Schiebeschalters und Lämpchen L2 brennt. Und wenn ich auf der I-Stellung gehe, so den Schalter hineinschiebe, dann brennt das Lämpchen L3. Ja, und so und ihr könnt andere Varianten auch ähm, denken und auch machen. Und so könnt ihr praktizieren. Und mit diesem Spielcomputer lernen, weil mit diesem Spielcomputer können wir viel äh, lernen, weil man sieht, wie, wie die Computer funktionieren und das ist mit einem modernen Computer, einem Windows- Computer nicht möglich. Wir können nicht sehen, wie er funktioniert. So mit diesem alten Computer, vor einem halben Jahrhundert, diesen Spielcomputer und Lerncomputer, können wir mehr lernen als mit dem neuen Computer. Versteht ihr das? Weil, weil ich das machen will, nicht nur vom historischen Grund, weil das, dieses Spielcomputer ein sehr wichtiges Computer eben, äh, für uns Kinder, die, die, die wir damals Kinder waren, waren sondern weil wir heutzutage, können wir viel lernen, wie die digitalen Schaltungen und die Computerschaltungen funktionieren. So, jetzt, ich, ich habe ein Viertel, ich wollte, dass es nicht so lange das Video war, wir haben schon eine Viertelstunde, ich will schon Schluss machen. Dann äh, vielen Dank für, dass ihr mich hier gehört habt und ich, wenn ihr interessiert bin, bitte sagt mir in den Kommentaren, was ich, ob ihr euch gefallen hat, was ich gemacht habe und ich hoffe, dass ich dann mehr Videos von dem Logikus Spiel- und Lerncomputer machen werde, weil ich da es fantastisch finde, dass nach einem halben Jahrhundert, dass wir so viel lernen können, heutzutage, wie ein Computer funktioniert, weil die Basis nicht geändert hat. Die Basis ist dasselbe, was für vor 100 Jahren oder auch heute, die Computer haben dieselbe Basis. Und so können wir viel, viel mit diesem Spielcomputer lernen. Und ich finde es fantastisch. Ich hoffe, es hat euch viel gefallen. Tschüss, bis nächstes Mal.